Herzlich Willkommen zu Audiatur.at, dem Grundrechteblog zur Pandemie. Mein Name ist Gottfried Forstuber. ich bin Rechtsanwalt bei Forsthuber und Partner in baden berlin Letzte Woche war keine besonders gute Woche für Arbeitnehmerrechte. Generell ist eine 3G-Pflicht insofern eingeführt worden, als der Arbeitgeber ermächtigt ist, diese Nachweise zu kontrollieren. Ob er auch berechtigt ist, also sprich, ob er das auch darf, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das bedarf nämlich einer einzelvertraglichen Regelung. Ich kann Ihnen sagen, es sind unglaublich viele Leute, denen diese Regelung mittlerweile eklatant gegen den Strich geht. Diese ewigen Durchhalteparolen ziehen offensichtlich nicht mehr. Was kann man rechtlich tun? Und darauf gibt es eine Antwort. Eine Unterlassungsklage, eine Feststellungsklage und einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Das ist das Erste, was man jetzt einmal machen kann, sofern noch keine Kündigung am Tisch liegt. Und damit sich möglichst viele Menschen selbst helfen können, selbst aktiv für ihre Rechte eintreten können, haben wir eine Musterklage gemacht, die genau das beinhaltet. Hier ist sie und sie ist auf unserer Homepage zum Download bereitgestellt. Bitte verwenden Sie ausschließlich die Version, die Sie auf unserer Homepage finden. Verwenden Sie keine anderen Versionen, die im Internet kursieren. Wir können nicht garantieren, dass diese Versionen alle den gleichen Inhalt aufweisen. Eine Frage, die regelmäßig aufgetaucht ist, ist, dann, ist die Frage nach dem Arbeitnehmerschutz bzw. nach der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Diese beiden Punkte werden ja regelmäßig als Gegenargument eingewendet, warum man ja dauernd im Betrieb im Unternehmen testen muss. Der Arbeitnehmer muss natürlich genauso wie der Arbeitgeber wechselseitig Arbeitnehmerschutzbestimmungen einhalten. Aber dabei gibt es auch eine Grenze und nämlich äh, heißt die die Integrität und die Würde. Das bedeutet, bei allen Maßnahmen muss man auch die Integrität und die Würde des jeweils anderen achten. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers hat auch Grenzen. Also Bildlich gesprochen, wenn der Arbeitgeber überängstlich ist, muss trotzdem nicht in der Spengerei jeder mit OP-Geschirr und OP-Kleidung herumgehen, weil in der Spengerei geht es halt ein bisschen anders zu als im OP-Saal. Um es ganz klar zu machen, was die Bestrafung anbelangt. Der Unternehmer selber kann nicht bestraft werden, weil er keine Verpflichtung hat. Er hat nur eine Ermächtigung. Der Arbeitnehmer, der Angestellte, der Arbeiter, könnte bei einer behördlichen Kontrolle bestraft werden, wenn er ohne 3G am Arbeitsplatz Anführungszeichen, erwischt wird. Der Unternehmer selber als natürliche Person könnte ebenfalls bestraft werden, aber nicht in seiner Unternehmereigenschaft, sondern nur als Person, die ohne 3G-Nachweis etwas betreten hat. Das Gleiche gilt, und das ist ganz besonders, auch für Betriebsinhaber generell oder Veranstaltungsleiter oder Ähnliches. Das bedeutet, wenn Sie jetzt übermorgen ins Wirtshaus gehen wollen, ins Lokal gehen wollen, in die Disco gehen wollen, und man fragt Sie nach einem 3G-Nachweis, können Sie sagen, okay, aber das ist ja auch schon diskriminierend, weil letztendlich, du, musst, du lässt mich ja gar nicht hinein, wenn ich nicht bestimmte Voraussetzungen erfülle. Das ist quasi deine vorvertragliche Auflage, dass ich überhaupt hinein kann ins Lokal. Aber das ist ja an sich diskriminierend, weil dadurch wird die Gesellschaft gespalten zwischen ungeimpft, un- oder genesen oder eben ungetestet. Dazu aber demnächst mehr. Vordergründe geht es hier ums Thema Arbeitsrecht und um die Schutzbereiche, die Sie als Arbeitnehmer haben und die Sie als Unternehmer auch berücksichtigen müssen. Dieser Schriftsatz ist unser Beitrag, damit jeder die Chance hat, aktiv zu werden. Machen Sie was draus! Achten Sie auf Ihre Gesundheit und treten Sie aktiv für Ihre Rechte ein. Nur Mut! Bis kommende Woche! Dieser Schriftsatz ist unser Beitrag, damit jeder die Chance hat, aktiv zu werden. Machen Sie was draus!